Der im vergangenen Jahr ausgehandelte Kompromiss zum Atomausstieg ist nach Ansicht der Industrie noch nicht voll ins Dach und Fach. Strittig zwischen Kraftwerksbetreibern und Regierungen sei weiter die Haftungsfrage, sagte der Präsident des Deutschen Atomforums Meichel dem Südwestrundfunk. Angestrebt werde eine Solidarlösung, bei der die Betreiber im Schadensfall füreinander einspringen. Der Atomkonsens sieht vor, die Pflichtversicherung für Atomkraftwerke deutlich zu erhöhen.